Ja, hi und willkommen. Mein Name ist der Rolpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Esperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir ja sind wir wieder aufgewacht mit Juri, haben bis auf Flint alle Charaktere wieder hier beisammen. Und ja, ich gehe erstmal hier rein, bevor ich ich habe ja einfach so eine Panik, wenn ich mal draußen auf dem Feld stehe und die ganzen Monster darum laufen, da, da wann es gibt. Die gucken wir uns natürlich jetzt an, und ja, wahrscheinlich wird das wieder ein skid und quest lastiger Part, weil ich bin schon direkt über eine Cutscene drüber gestolpert. Und ja, wie man sieht, ist es geht auf. Also, ja, wird wieder ein paar Skits und also was geben. Also, ja, nach dem don gucken wir uns erstmal an. <lacht> なんとなくわかります。ich okay. ähm, wollte eigentlich hier reingehen und hier Neue Ausrüstung, Klamotten und so holen für Carol und Raven. Und ja, ich habe einfach mit den Typen geredet und da kommt schon direkt eine kleine Plauderei. Nein, nicht Plauderei. Äh, Katzin, mein Gott. Oh, jetzt seid doch diese gilde vom letzten Mal. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Hey, wir sollten dir danken, dass du uns den Auftrag gegeben hast. Eigentlich seid ihr genau richtig kommen Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Was gibt's? Mein Freund Nobis, dem mir das Buch gemacht hat, sucht nach Leuten für einen Auftrag. Zu ihm gehen und würdet ihr zu ihm gehen und euch anhören, was er zu sagen hat? Also, Moment, dürfen wir einen Auftrag annehmen, ohne vorher die Union zu fragen? Die Union hält die Gilden nicht davon ab, ihre Arbeit zu tun. Das Union-System für die Aufträge dient als Hilfe für Gilden, die von allein keine Aufträge bekommen. Da sind wir also in als Gilde aufgestiegen, genau. Und das äh, so gibt es auch keine Vermittlungsposition. Das ganze Geld gehört uns. Hm. Gut, wir werden mit deinem Freund reden und uns dann entscheiden, ob wir den Auftrag annehmen. Vielen Dank. Er ist jetzt wahrscheinlich im Hafen von Torim. Bitte geht dorthin und hört sich an, was er zu sagen hat. Wo klar? Gut, dann gehe ich noch mal raus. Gucken, es gibt auf und dann sehen wir uns dann, wenn wieder da irgendwas passiert. Ich komme wohl hier nicht zum Einkaufen. Es geht. <lacht> Die wissen das gar nicht. Super. Ich bin Ich Okay, ehrlich, er kommt nicht auf. auf die Idee, dass irgendjemand versucht hat, mich zu brutal ermorden. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Kann ich endlich da reingehen? Ich will die Thune haben. Hm? Was ist los? Hey, Carol. und auch Raven. Nein, es ist nur, ich war im Gedanken versuchen Das ist alles. Was ist los? Sagen es uns. Helmut, Mutige Mysteria. Mysteria. Vesperia kann vielleicht helfen. Ich komme mir blöd vor, aber ich habe den Schlüssel zum Lagerraum verloren. Jetzt kann ich ihn nicht aufräumen. Das klingt nach einer Aufgabe für Captain Carol. Was ich? Sein dir meister Schlossknacker. Ja, von meiner Axt und Busch. Ehrlich, das Schloss sieht alt aus. Ich glaube nicht, dass ich es aufbekomme. Tut mir leid. Ach, wirklich? Aber was soll ich denn dann nur machen? Kann ich einfach darüber klettern? Da kann man auch vorüber klettern. Ah, ich bin ein Genie. Was warum geht's? Also das gefällt mir gar nicht. Ja, am letzten Mal, Junge, spring auf, ich helfe dir hoch. Okay, Raven denkt so wie ich ausgezeichnet. Wir haben es geschafft. Ja, danke, das habt ihr toll gemacht. Und hat wenn er jetzt von der anderen Seite aufgeschlossen wäre, Carol jetzt auf ewigkeiten darin Ring gefangen. Hast du etwas anderes erwartet vom großartigen Raven? Hast du hast mir doch nur hoch geholfen. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr könnt alles haben, was sich im Lagerraum befindet. Aber wolltest du nicht deine Sachen aufräumen? Also, ich wollte meine Kiste neu ordnen, aber das meiste davon hätte ich sowieso weggeworfen. Ich muss euch doch eine Belohnung für eure Mühe geben. Okay, aber meinst du nicht, dass das etwas zu viel ist? Für mich ist das in Ordnung. Es ist eine Belohnung für die harte Arbeit der heldenmutigen Vesperia. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht einmal genau, was da eigentlich drin ist. Alles klar, dann nehmen wir es. Danke. Dank für eure Hilfe. Sollte ich euch noch einmal ein Problem haben, dann werde ich mich an die heldenmutige Vesperia wenden. Gut, erfüllen uns weiter. Like, abonniert, kommentiert und so. Auch oh, hier ist noch was: Reif Erwachens, Statue, oder oh, ist Klonor oder so? Davon gab es irgendwie ein Kostüm in Symphonia. Statue als Weg Geschichten eines Reisenden, dessen Ring ein Geist wohnen. Oh, Ich habe jetzt einfach eine random x gemischt. 彫像うん。<笑> Ja. Okay. So, So, war. aber jetzt ein Ostern, nein, nein, nein, nein, Gut, dann werde ich den Part hier spenden ja, bad welche klippe aussah wenn ich jetzt hier noch mal durchlaufe passiert irgendwie no. hallo. Hey, schön, was hallo schön euch sehen sucht ihr wieder arbeit ja, da habe ich gerade keine aufträge für euch hm, manchmal gibt es wohl einfach nicht genug arbeit ja wir können uns nicht darauf verlassen dass immer aufträge von uns da sind wir können ja später wieder kommen aggressives bellen okay ich geht's gut schön das zu hören ich habe übrigens diesen schlüssel von dem blut typen bekommen ich kann aber nichts anfangen ihr könnt die namen Das schlüssel zur unteren ebene von gaza vor gasa für den gas voraus von gas aus bauers hat den hauptschlüssel und funding? das heißt wir ja verdammt Gasfaus, voraus weiß ein gas voraus irgendwie ja hm. keiner was das ist gas voraus ersatzschüsse für den keller von gas voraus okay so Leute, ich habe herausgefunden was Gasverrost ist, und zwar hier dieser Turm. Und ja, ich habe so ein Gefühl, ich habe so einen Verdacht, wo genau äh, wir diesen Schlüssel brauchen werden. Aber ich muss jetzt nicht da, weiß nicht, kein Schlüsselloch war oder so. Aber ja, wir Gasverrost. Und ja, damit kommen wir jetzt in den Keller gehen anscheinend. Ich weiß jetzt nur, hat hier so ein Ding ist. Hier so. Hier ja, hat hier aber. Muss ich hier ein Schlüssel ein tun aber was? Das ist ein Schlüsselloch in diesem Nebel. Sag mal, haben wir nicht vor einer Weile einen Schlüssel bekommen? Meist fünf Minuten? Ja. Oh. Also, könnte sich bewegen, wenn man... Wenn du in den Ring des Sexers verwendest. Das habe ich schon Dutzende Male gemacht, ne? Das habe ich schon so oft gemacht, ne? jetzt nachdem der irgendwie weiß ich nicht ja, gibt es da nicht äh, also ich dachte wenn jetzt andere leute ja, das haben sie also in den unteren ebenen versteckt was ist das alles das ihr netzwerk das alexei aufbauen wollte das sind alle ausrüstungsgegenstände dafür das ist ja es scheint es habe es war dazu angewiesen aus gas aus einen der knoten im netzwerk zu machen also steckt der letztendlich hinter allem was barbus getan hat Saude war zentrum des netzwerks mit weiteren knoten in gas aus der hauptstadt hallo heliot Aspio. dieses netzwerk lenkt äh, äh, er von überall auf der welt nach saude dadurch hat er es so viel macht er sollte dem wohle aller menschen dienen aber er wollte sie für seinen persönlichen vorteil nutzen und dadurch ist diese klitzekleine globale katastrophe entstanden um die wir uns jetzt kümmern müssen kann ihm das Ganze zwar nicht vergeben, aber irgendwie habe ich trotzdem Mitleid mit ihm. Es gibt keinen Grund, Mitleid mit ihm zu haben. Alexejs Taten sind dafür verantwortlich, dass die Welt jetzt in einer so brisanten Lage ist. Es ist sinnlos, über jemanden zu streiten, der bereits tot ist. Wichtig ist, dass wir jetzt das, äh, was wir jetzt tun. Was? Wichtig ist, dass wir jetzt um das kämpfen, was uns lieb und teuer ist. So. Das hätte ich nicht besser sagen können, Carol. Ach, nicht der Rede wert. Was zum? das ist, was ist los es hat alexei verwendet oh ja den sein so schwert ne? das ist das gefälschte dein normus ist es hier gelandet oder ist nicht in der fessung des schreins von saule zerstört vielleicht haben sie mehrere kopien angefertigt das ergebe sehen jede kopie ist eine steuerungsschlüssel für die blast im jeweiligen knoten des netzwerks dann ist das blast ja hier auch ja ich habe mich schon gewundert ich habe nie kapiert wie war das bast ja dieses tuns mit den schäbigen kopien die er hatte steuern konnte aber wenn sie diese von alexei angefertigte kopien hatten dann verstehe ich es, es ist es in ordnung wenn wir es mitnehmen vielleicht werden wir dann die eher versorgung unterbrechen der turm funktioniert nicht mehr aber das ist doch okay oder aber sicher kein problem nimm das mal ja kumpel das nehmen also, wenn wir die Kraft, die den alle fest hat, um diesen zu besiegen, das klingt doch gut. Gehen wir falsch ist dein Normus. Okay, ich dachte erst, als da so ein Schwert hochfliegen gesehen habe, dann eine neue Dingswaffe ist. Hier hier für den Superwaffen, so wie ja, bisschen, aber das wäre ja schon wieder ein Schwert, obwohl ne? für Estelle dann ne? okay, mehr gibt es ja nicht ne? So wie sieht es in mit aus. Falsches Dein Normus Bastion ändert schmetter zur Schutzwelt. Das habe ich doch schon. Aber da ist stark das Ding. Ja, ja Okay, cool. hat sich doch so. Wer ist noch mal Barbos? Übrigens hat dieser eine Typ von diesen cloud äh, des Leviathans oder wie auch immer der hieß die reden hier die ganze Zeit über Babas war das ach der ich habe es dieser weiß ich nicht den auch äh, Nan irgendwie angehört hier jetzt eigentlich mit denen haben wir die schon mal gesehen seit letzter Zeit irgendwie nicht ne? was ist überhaupt mit dem passiert was haben wir ja letztes Mal gesehen keine Ahnung egal wenn wir dort erreicht Geh weg. Sieht verdächtig aus, hm, keiner davon ist besonders. Warte, dieser, was war ein fantastischer Hund? Du bist der eine, du warst ein fantastisches Maskottchen. Wow, hey, was glaubst du, was du da tust? Ich heiße Lewis. Ich bin der, ich bin bei der immergrünen Gilde. Immergrün, hm? von der Gilde habe ich noch nie was gehört nicht die ganze union und alles wir geben den leuten die informationen an die hand die sie benötigen um jede jahreszeit in vollen zügen zu genießen aber warum er macht werbung für die saison waren die seine gilde erstellt meine letzte zeit lief es nicht so gut der boss hat mich abgemahnt wenn ich noch eine sache verbocke bin ich raus aus der gilde das ist echt blöd was bringst du gerade und das volk in den kalten wintermonaten geht es nichts über snowboarden Malt euch aus: die kalte klare Luft, die euch auf die Knochen fröstelt, die Verlockung vom weichen Puderschnee, das ist Nervenkitzel und Erfrischung. Das ist Nervenkitzel und Erfrischung. Ist nicht so gefährlich jenseits der Barriere zu Snowboarden. Wir stellen einen bewaffneten Wachmann zur Seite für sorgenfreien Spaß im Schnee. Wenn ich bis auf die Knochen fröstle, es mir schon. Dann bleibe ich lieber gleich im Bett. es um Kälte geht, bist du echt ein Weichei, I'm Raven ist ja nicht allein. Die gleiche Reaktion bekomme ich von fast allen. jetzt eine Klappe halten sollen, alter Mann. Was ist doch nicht meine Schuld. Ich hasse die Kälte einfach mehr als ich Snowboarden will. Genau aus diesem Grund kann ich auf die Idee mit Tieren statt mit Menschen zu werben. Ach, tatsächlich also dein Interesse an Repeat. Ha, genau. Mit jemals maskott konnte ich keine Schwierigkeiten Kunden anzulocken. Also, wie sieht's aus? Ich bewundere deine Begeisterung, kann verstehen, warum du ihn ausgesucht hast. Was ist seine Entscheidung? Also, repeat, bist du dabei? Du bist der Ober und der Kurze. Was sagst du? Ist mir mir nur dieses eine Mal bitte? Oh, lass mich nicht betteln. Äh, wow, ja, nein, den soll es wäre er dabei. Unglaublich, danke. Komm schon, gehen wir. Wohin denn genau? Den Berg dort drüben ist eine Piste und oh, du nimmst besser alle Ausrüstung ab, mit denen du irgendwo hängen bleiben könntest. Okay, gehen wir. Okay, mal auf der Fahrt zum Ziel, Gegner und Bäume, geist ein Ausblenden, springen, Farbe beschleunigen, abbremsen. Ist nur mit dem du fährst, gehört die Geschwindigkeit. Eine Beschleunigung, das rechte und linke Steuerung. was wenn ein Zeitpunkt. Jede Farbe entspricht einer anderen Ausdauer. Okay. Was habe ich da gerade? Oh Gott. Da ein Final Fantasy 7 snowboard spiel. Gott. Oh Gott, ist das eine Steuerung? Warte mal, das Monster, ne? Gott. So, jetzt ist meine Dings verdreht genau. Boah. Aber wie soll ich denn dann machen? die steuerung ist ja viel zu empfindlich eine sekunde ja super er bringt sie auch voll Oh gott das wird ja es die steuerung wieder steuerung ist ein bisschen zu empfindlich gott ja danke hey was ist das denn Gott das war ja richtig nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut genug war. Deswegen versuche ich, versuche mal schnell wie möglich dadurch zu rennen. das ist ja richtig kack. Steuerung, ey. Oh, oh mein Gott, das ey, was ist denn für eine Steuerung ey? viel zu empfindlich. Tun sie. gott das land da irgendwie so ein kostüm oder irgendwie so was mit in verbindung wenn ich irgendwie das meisterhaft schaffe oder was weiß ich ne wahrscheinlich nie passieren wird Kann ich jetzt schon mal aussagen, ey. Frag, die waren noch vorher nicht da. Ja. Aua. Aua. Äh. Ich, Steuerung ist so... Kacke, ich War ganz ehrlich. Wir wahrscheinlich im perfekten Durchlauf irgendwie schaffen einmal, ne? Irgendwie so was, pass auf. Das Spiel beenden. Kannst du mir mal irgendwie Vorgabe geben, was ich erreichen muss? Da muss ich einfach nur spielen. Oh Moment, ich habe so viele coole Fotos mit meiner Kamera. belastet ja gemacht. Danke Jungs, das reicht für heute. Buff. So wie es aussieht hat du Repeat auch Spaß. Hättest du los noch mal? kommen wenn du Zeit hast. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Repeat hat viel Spaß. Steht Repeat? wurf Vielen, vielen Dank. Sprich mich einfach an, ein, wenn du Zeit hast. Ich habe ich mal was bekommen, man Kalter Hund. <lacht> Da kannst du mir irgendwie sagen, ob ich irgendwas erreichen muss? Schön, ich will jetzt sagen, ich sag, der Repeater hat von seinem Image Wunder bewirkt. er ist eben ein cooler Köter. Kannst du mir heute helfen? Ja, fantastisch, kommen geben wir. Kurs 1. Ja jetzt muss ich die alle irgendwie so... Gott. Ich ein bisschen gebremst habe. Ah. Oh, oh. Ich bin schneller als oh, das gibt's jetzt nicht. Hey. Oh. Oh, das spiel wird mich zu weit gut treiben das weiß ich jetzt schon hey. ein versuchen oder habe ich bock mehr das spiel macht mir nicht wirklich spaß ey. diese sehr frustrierende steuerung ist echt das ist zu viel gefahrt mit den unglaublich schlechten hitboxen ja ich mache mich davon abhalten hier irgendwas einzusammeln absoluter horror noch einmal ich will einmal noch hier ein rennen ja fertig machen alter da kriege ich ein paar unten Boah, ich dachte, ich hätte das. Boah. Hey. Ja, du Pisser. Hey, Junge. Hey, das gibt es jetzt nicht ey. warum steigt er nicht auf ich habe doch ein boah habe doch ein Snowboard eingesammelt ey. Ja, und davon gibt es noch mehrere kurse ey, boah da wahrscheinlich irgendwie ein kostüm mit zusammen oder irgendwie so weit, ne? also ja. bedeutet, ich werde noch gezwungen werden ja noch öfter mit dem tag zu spielen so war ich könnt ihr begeisterung gemein meiner stimme hören Boah. ich werde so abgebremst wenn ich irgendwo gegen rennen Oh mein Gott! Ja, wirklich keine Ahnung bestimmt diese Steuerung ist. So, ja lass mich die ohren da treffen bitte. Oh gut. Ah, neuer Rekord, das ist kein Bock mehr. furchtbar So, kann ich irgendwie so, weiß ich nicht, eine Benachrichtigung kommen dass ich irgendwie was geschafft habe oder so? ist no, es steht da. Oh man, die heutige Sitzung war der Knaller. Wuff. Repeat gibt es auch. Der Boss war sehr beeindruckend für den Fuß unseres letzten Sitzung. Er mich gebeten, euch zum Dank dieses Outfit für ihn zu geben. Okay. <lacht> Ihr seht mich nie wieder. Hey Zino. Oh, Entschuldigung. Hey Zino, Repeat. Mal schauen, wie es ihm steht. Wuff. Es ist Zauberhaft, was genau ist das sein? Ist Outfit im Stil vom immergrüns Winter Charakter, ja, richtig euer Winter Charakter? setzt er sich in seinen rentier um den Kindern Geschenke zu bringen. Das war ein wunderbarer Charakter. Ich werde einfach Fotos von ihm beim Snowboarden in diesem Outfit werden. Eine tolle Anzeige, was eine fantastische Idee Oder Noch besser, wir könnten ihm ein Art Maskottchen-Outfit anziehen. Das wäre auch toll. Kannst du noch mal vorbeikommen, wenn du Zeit hast? Stimmt, was meinst du? Repeat Wuff. perfekt. Sag mal, wollt ihr beim nächsten Mal ein Starter -Set ausprobieren? Ich denke, dann ist es auch für einen Hund leichter loszulegen. Ich würde es lieben, gerne ausprobieren. Ich vielleicht auch beim nächsten Mal besorgen wir uns eure Samtpfote ein Maskottchenkostüm. Das wird super. Was nicht ziemlich gefährlich, das dachte ich zuerst auch. Aber er fährt wie ein Snowboard-Profi. Sprich mich einfach an, wenn ihr noch mal helfen wollt und im schnee hey, ausrüsten ja. ja sehr cool dreht man so repeat hat endlich klamotten an okay äh, ich mal ganz kurz gucken okay im zweiten kurs freigeschaltet wunderbar das ja. klar kann ich irgendwo speichern ja ne? Dann will ich kurz den clip hier beenden hier weiter schauen irgendwie oh, aber es war das einfach weitermachen mit der mission Prima hat alles in hinter uns kann ja, schon wenn ich da jetzt schon ich schaffe dann schaffe ich da irgendein andermal mal auch nicht mehr also muss kommen kriegen wir oh gott äh, rita okay <lacht> war rita alles klar nicht lang kann ich da unterfallen ja. natürlich kann ich da fallen dreck hey Rita. weiß ich warum du auf einmal da steht aber okay okay da ist ein bisschen gefährlicher okay wenn ja unbedingt was so was wollt dann ja wenn die Kamera irgendwie wesens dahin drehen würde, wenn ich hier so umdrehe aber wir alles in diesem Minispiel finde ich irgendwie nicht gut, ey. Oh mein Gott, ey. Ah. Nein, boah. Ja, wie soll ich denn das machen? kann ich ja halt mal näher dran Nein, geh weg Na, boah junge Danke. die player muss ich überhaupt treffen ich bin glaube schon mal voll durch den durch oh, gefahren da nichts gemacht ja wie oh, und dann werde ich wieder voll abgebremst boah, wie soll ich das machen ey? der kurs ist ewig lang ey. muss ja immer wieder spielen. Ja, boah, das gibt es jetzt nicht kann man eine hitbox nicht ein ganz klein bisschen größer? boah ganz klein ein bisschen größer sein oder so. Das ist vollkommen unmöglich. Aber, ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, da geht es weiter. Ja, pff, lass mich noch hier starten. Boah. Also, wir haben ein paar Uhren ein, wenn wir schon können. Warte ich habe ich kann sogar absteigen ich wollte noch mal ausprobieren was passiert wenn ich dann noch mal drücken sogar denn nie gesagt repeat what Oh mein gott machen wir noch mein gott Junge, ich krieg hier nichts eingesammelt ich versuche mein aller das und ich, äh, ich habe schon wieder nicht gesehen oh. junge ich krieg hier nichts eingesammelt oh mein gott warum Oh nee, ne. Oh, lass mich jetzt nicht, du willst mich jetzt hier verarschen. Oh mein Gott, das ist es nicht. wahr Wie konnten die nur so eine schlechte Steuerung hier reinpacken? Wie? Das ist doch furchtbar. Ich krieg die Items hier nicht gesagt hey nein das ist jetzt nicht wahr hey Junge. oh mein gott das ist das schlimmste wenig Spiel das ich je gespielt habe jetzt auf spiel jedenfalls Ja, das gibt es jetzt nicht kollege Ach. das problem ist ich weiß nie kannst du mir mal irgendwie so dings geben so eine rangliste oder so damit ich auch weiß wann ich irgendwie genug punkte habe jetzt. ich nicht immer hier wieder hier rausgehen muss und so mir doch gefällt mal wann ich das hier erreicht habe es geht そりゃカロル大先生、地図大好きっ子あ、リム。そのんうま食べちゃっ<笑> Okay. Krasse. Wee, ich so dieser Coo junge will schon wieder irgendwas mit uns tauschen glaube ich also komme er ja. Ja. ding ich heiße chaos nennt mich einfach kleines K. schön euch kennenzulernen schön euch zu begrüßen der mir sieht ganz fies aus Ach, dir ist was aus mich nein wings kümmert es hat überhaupt keinen zweck sich deswegen aufzuregen dann nimmst du die dinge also wie sie kommen du hast aus einer eher philosophischen perspektive ich lebe nach der philosophie immer dem strom zu schweben wie eine wolke die sich vom wind treiben lässt dieser Humor klingt beinahe glaubhaft macht eine riesenklappe klappe zu bevor jemand drauf tritt flache liese hoffnung und träume gehen über deinen horizont hinaus ah, das war jetzt wirklich zu viel rita reiß dich zusammen oh, pheromon hüppchen pheromonen bübchen du bist ja unglaublich rücksichtsvoll der mein respekt zu weisen will ich euch einige eurer überflüssigen objekte abnehmen pheromon bübchen haben wir denn überhaupt überflüssige objekte ich dass ich wüsste wir brauchen eigentlich alles was wir haben nein ihr seht eindeutig viele leute aus die ein paar objekte zu viel durch die gegend schleppen da kommt schon gebt sie mir her damit her damit bitte her damit so willst du denn unbedingt ständig irgendwelche objekte meine geschichte ist traurig und lang und meine wünsche wurzeln tief in den in tränen und leid ihr müsst mir einfach glauben wo zum teufel redest du da denn Hör auf so unklar um den heißen bei rumzureden und die objekte von heute sind alles teiler und äh, hand or diese beiden objekte übrig falls ja dann her damit so du in dieses ganze zeug hier ja, nimm es schon Oho, vielen dank das sind ganz schön häppige äh, sachen runter um kreis rum bla bla es kommt wieder er fang schön dankeschön schön nein ich danke dir und jetzt möchte ich mich mit diesen gefallen revanchieren. Tada! Das kriegen wir diesen gummi Zitronengummi, orangen gummi super was denn? das ist gar nicht so schlecht irgendwie schon ein ganz persönliches gummi ich nenne es immer das leckere schmatz perfekt äh, paket mein gott sagen wir sind mehr oder weniger quitt irgendwie nicht das passiert eigentlich mit den Objekten, die wir dir geben. ja naja, das würde ich auch wissen. Es würde sehr lange dauern, das zu erklären. Dazu habe ich keine Lust. Wir haben schon erzählt es uns. Oh, sehen man wie spät schon ist. Kommt wieder vorbei, ja. Ich werde auf euch warten. Ding dong, ding dong. Ah. Das ist auf eine Zeitverschwendung. lohnt sich das irgendwie, wenn wir ihn irgendwann mal mal mehr sachen geben oder irgendwie so, keine ahnung so hier sind gleich zwei sachen nicht gefunden habe und zwar einmal hier irgendwas kann ich ja machen glaube ich In folge seeleben wer mehr des der flammen du Hallo, ich entschuldige dass ich mich nie gemeldet habe warum hättest du dich melden sollen wir haben dir nur ein paket geliefert hat ja, guter punkt ich wollte uns erzählt dass du vielleicht einen auftrag für uns hast wirklich oh ich wäre euch so dankbar so, gibt es freunde was zeit ist hier und da häufiger mal die Rede von eurer Gilde. Vielleicht könnt ihr die Antwort finden, die ich suche. Also möchtest du die hellmutige Esperia engagieren? Ja, genau. Ich möchte, dass die Informationen über eine bestimmte Sache sammelt. Informationen sammeln klingt nach ein Auftrag ohne Ende. Na, ich habe schon selbst versucht und auch andere Gilden gefragt. Aber bisher gab es keine ausreichende Spur. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich muss unbedingt finden, was ich suche, kostet es, was es wolle. Das klingt aber sehr ernst. Ja, Für mich ist es auch sehr wichtig, sehr wichtig. Ja, wo suchst du denn? Das ärztliche so Metall das als immer Licht bekannt, ist aber das ist das Mädchen, das uns in Dagen ist. Um Hilfe geht ihre Heilskind war auch der Mal immer, äh, immer Licht. Der erzählt von, dass ihr Vater ist irgendeiner Mine ausgegraben hatte. Tatsächlich, ja, wenn wir ein paar Fragen stellen, bringen wir vielleicht mehr in Erfahrung. Famos für nützliche Informationen werdet ihr selbstverständlich gut bezahlt. Lass mich erklären. Demnächst ist es immer nicht wirklich. Was hast du damit vor? Ein Traum erfüllen, für den ich sterben würde. Ein Traum, für den du dein Leben geben würdest? Entschuldigt, ich wollte euch nicht mit persönlichen Gefühlen langweilen. Wer den Auftrag annehmen? Ja. dann lass mal schauen, wie wir hier helfen können. Oh, wirklich? Wir können unsere Hilfe wohl kaum verweigern, wenn wir wenn es dir so wichtig ist. Im Namen des hellsten Sterns am Firmament, der Heldenmut wegen Vesperia, nehmen wir diesen Auftrag an. Okay, ich zähle auf euch. Ich werde einige Zeit in dieser Stadt warten, falls ihr mir gute Nachrichten kommt. Okay, das ist aber noch was Dann gucken wir mal. zwar hier vorne. Ich kann auch gar nicht irgendwie vorbeilaufen, ohne dass irgendwie eine Katze hinkommt. Seid mal. Hey Leute, seht! Kommt ganz bald wieder, ja? In Ordnung. Versprochen, wir begegnen uns an den seltsamsten Orten. Mensch, lassen wir jetzt ruhig angehen. Es ist nicht der Zeitpunkt, stimmt was nicht. Gaute Streut äh, ähm. wiedersehen. Tschüss, das ist aus, so, was die beiden Schilde führen. Schildung, aber seid ihr bekannt? Die dieser beiden jungen Damen könnte würde ich das nicht nennen ach ich bin so erleichtert hm? ich mache mir gedanken um die beiden mädchen man scheint sie überall nicht zu verstehen wisst ihr aber wenn die beiden so viele freunde haben sind meine sorgen wohl überflüssig es verstehen aber das sind Mitglieder der klar wo erkennen sie unsere freunde fräulein ich bin die erzieherin dieses hauses unterdessen dessen Dach sie einst lebten haus dieses weisen aus dient dem schutz von kindern die niemand haben Beiden haben ihre Familie vor zehn Jahren im Krieg verloren. Wir meinten sicher den großen Krieg. hey Was sind das für Leute, Wenn das Gegner unserer großen Schwester sind? Mache ich sie fertig? Ruhig jetzt alle beide, wie großzügig und nett von dir ist. Bestimmt kein leichter Job. Oh nein, alleine würde ich all das nie schaffen. Nur durch die Spenden ist alles möglich. Jäger ist sein Name. Er tut wirklich viel für uns. Jäger, aber besser sollte er so etwas nur tun? ich kenne seine gründe nicht aber er hat nie nach einer gegenleistung gefragt ich habe hunger oh ja, es ist jetzt in der zeit nicht wahr tut mir leid aber ich muss gehen ich frage ich was das bedeutet ich glaube nicht dass er große interesse an wohltätigkeit hatte Hier geht es etwas vor sich. ich meine die beiden sind ganz offensichtlich jägers persönliche Wachen. meinst du er hat sie als weisen großgezogen um sie zu einem lang zu machen das trau ich um das traue ich ihm ohne weiteres zu hm los, Mädchen? Oh, ich, als wir mit dem V sprachen, habe ich deutlich gespürt, dass ihr gute Absichten herrschen. Man kann diese Person kann das wirklich der Jäger sein, den wir kennen? Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Aber wer hat das gedacht? Unsere Feinde haben ein Herz. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, da ich den Abschnitt jetzt nicht untersuchen konnte, gehe ich jetzt auch noch mal hier gucken ist ja nicht mehr viel pettys Haus ist da noch oder Leuchtturm mehr oder weniger gucken wir hier noch ganz schnell was finde hm. äh, aber ist anscheinend nichts was mit dir soll ich noch mal aufräumen nein alles klar müssen mit dir soll ich dich da reinschubsen nein alles klar dann gehen wir noch in Pattys Haus. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nein, okay. Dann gehen wir noch mal in Pattys Haus und dann, also nicht. Was das glaube ich in dieser Stadt auch. Was haben wir nicht nur draußen gekommen direkt irgendwie was? Dann gehen wir mal hier hoch. Wenn irgendwas verändert. Kann ich die maristella nicht irgendwo hinpacken oder so, damit die sicher ist? Ein bisschen damit rumzulaufen würde ich sagen was ja. ah, werde ich okay jetzt anscheinend nichts wird